Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns bei No Man's Sky. Wir werden es auf normal erstmal spielen und gucken, dass wir schnell vorankommen. So, das Einloggen am Anfang dauert immer etwas. Unser Ziel ist es, möglichst alles auf S-Stufe zu bekommen. Am Anfang wird es ein bisschen gegründet sein. Aber da äh, führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist schon mal gut. Wir sind auf einem Schneeplaneten. Das ist auch schon schön. Jetzt müssen wir als erstes natürlich ein bisschen sammeln, unser Schiff suchen. Ah, oh, wir haben einen Billow Laser. Yay. Ah, endlich. Eiskalt, Ja, sagt bloß. Kein Analysevisier. Bisschen Ferritstaub. So. Natrium, ja, sagt er so einfach. Oh, Scanner kritisch beschädigt. Hm, brauchen noch mehr Ferritstaub. Aber das liegt hier zum Glück überall rum. ist der Minenlaser bestimmt auch gleich leer. So. Erstmal reparieren. Jetzt können wir einen Scan durchführen. So. Da hinten ist Natrium. Da ist Natrium. Da gehen wir uns mal das an, gucken. Ah, vergessen wir sind auch langsam. Hinten links liegt auch gleich ein bisschen Schrott. Ah, auch direkt Sauerstoff. Das brauchen wir am Anfang immer. Nicht gerade viel Natrium. Ah. Ja. Drei von achtzig, super. Gucken, was wir haben. Ja, das. Ja, das behalten wir kurz mal. Nieten brauchen mehr Natrium. So, da hinten. Und solange wir noch nicht erfroren sind, brauchen wir das auch noch nicht. Ah, guck mal, ein bisschen die Wasserstoff. Gleich mal mitnehmen. Hier ist Natrium. Nicht sehr viel vorhanden hier. Ein bisschen Ferritstaub mitnehmen. Hier haben wir nochmal Natrium. So. Ja, wir frieren etwas, aber könnten wir ja mal kurz aufladen. So. Ich frage mich natürlich, wo unser Schiff rumsteht. Ein bisschen die Wasserstoff sammeln. Das werden wir auch nur am Anfang machen, bis wir uns kleine Raffinerien bauen können. Dann werden wir das einfach alles duplizieren. Geht schneller. Da hinten könnten wir was abbauen. Geht aber noch nicht. Uh, was ist denn das? Eine Pflanze. Und zwar... Können wir das schon... Uh, können wir schon mitnehmen. Ja, unser raumschiff ist sehr weit weg gucken dass wir auf dem weg dahin noch ein paar sachen sammeln natürlich ist hier nichts ja ausdauer aufgebraucht super es hat auch schon mal besser funktioniert So, Sauerstoff mitnehmen. Dann dürfen wir gleich die Antriebe und die Schilde und alles reparieren. Dafür werden wir noch ein bisschen sammeln müssen. Ich hoffe, in der Nähe des Raumschiffs befindet sich noch einige Vorräte. Aber wenn wir Glück haben, ist hier im System auch ein schöner Planet, der uns nicht gleich tötet. Ah, da ist unser hässliches Schiff. Uh, da unten ist Natrium. Gleich mal mitnehmen. Hier sind noch ein paar dumme Kisten. Gucken, was wir da haben. Das ist gut, daraus können wir Ferritstaub machen. so. Ah, ein bisschen Natrium. Uh, da hinten ist noch welches. Das ist doch schön. So. Hier noch ein bisschen Natrium. Und werden wir uns am Anfang immer mal ins Schiff setzen. Dann füllt sich unsere Lebensleiste wieder auf. Ja, wir brauchen unbedingt Upgrades für unseren Anzug. Wir sind ja so langsam. So. Ah, wir können leider noch nicht graben. Aber das kommt noch. Cool. man braucht immer noch nur rüber manchmal funktioniert es manchmal nicht so verdichteter kohlenstoff brauchen wir gar nicht so einmal durchklicken Haben wir unser Startschiff? Müssen es natürlich erstmal reparieren. Verbinden wir uns erstmal, gucken, was beschädigt ist. So, das Siegel müssen wir herstellen. Das gucken, können wir das schon herstellen? Können wir nicht das ist sehr cool? So sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Wir müssen uns natürlich hier noch die ganzen Plätze später freischalten. In jedem Sy Sonnensystem können wir zwei: einmal eine Raumstation, einmal eine Weltraumanomalie. Ich steige mit E aus, ja, wenn wir mal machen. So einmal gespeichert. Ja, eine Metallplatte, das haben wir ja schon. So, eine Metallplatte. Nur das können wir noch nicht herstellen. Hoffentlich kriegen wir jetzt das Rezept gleich. Teilweise abgeschlossen. Hm. So, so, so. Aha, wir bekommen es. In der Nähe. Mhm. So. Gucken, wie weit wir laufen müssen. Oh. Ist gar nicht so weit weg. Wir werden jetzt aber noch gucken, was noch beschädigt ist. Damit wir reines Ferrit, Das müssen wir mit einer Raffinerie herstellen. Das Tablet haben wir. Das aufgeladen. Der Drecksraketenwerfer, den man nicht weg tun kann. Oh, uh, wir könnten ihn zerlegen. Ah, genau, es war bei der Photonenkanone. Die kann man nicht zerlegen. So, Gelee können wir. Oh, uh, können wir schon herstellen. So. Können wir vielleicht schon. Nein, können wir nicht. Können wir eine. Oh, uh, eine Metallplatte. Hier mal ein bisschen Sauerstoff jetzt. Dann gehen wir uns jetzt erstmal damals rein. Ein bisschen sammeln auf dem Weg. So. Uh, doch ein kleines Stück. Hm. Hoffentlich haben wir keinen Sturm gleich, dann sehen wir wieder nichts. alles mitnehmen, was man so verkaufen könnte. So. Und es kommt doch ein Sturm, war ja klar. anquatschen das nehmen wir wieder mit das können wir brauchen aber auch nur am anfang so wo ist jetzt unsere hm, falsche richtung gelaufen immerhin sind uns die tiere hier nicht feindselig gesinnt Die Wasserstoff. Es gibt auch schöne Monde mit geringer Schwerkraft. Da kann man auch gut Rietstaub sammeln. Oh. Ich sehe nicht, wo oh, da hinten. Wir sollten gleich erstmal in ein Gebäude gehen zum Auftanken. Oh, Alles ja direkt hier. Und so. Und schon sind wir drin. Ein bisschen auftauen. Oh, kann man nicht wegklicken. So, da haben wir das Siegel. Ist sonst leider nichts hier drin zum Aufsammeln. Ist hier noch ein Gebäude? Ja. So. Erste Hilfe. Manchmal finden wir hier noch ein paar Naniten. Gucken. Ne, sieht nicht so aus. Oh, hier noch was drin. Uh. Kohlenstoff. So. Ein Nano Rohr möchte er das werden wir doch mal machen. Ein Nano Rohr. Hm. Kohlenstoff 50. Ja, dann haben wir wieder keinen. Das ist doch Absicht. So, mal ein bisschen. Geld machen kurz. Ist zwar nicht viel, aber immerhin. Am Anfang brauchen wir es auch noch. Immerhin finden wir jetzt unser Schiff wieder. Aber wir können nur nicht buddeln. So. Zum Raumschiff zurückkehren. Frag mich, wozu wir das Visier brauchen. Es wird ja da hinten angezeigt, das Schiff. Gucken. Ist nichts in der Nähe. Gibt's ja nicht. Nicht sehr ergiebig, der Stadtplanet. Aber wer Glück haben finden wir hier ein Portal. Oh Gott, wir brauchen unbedingt Upgrades. Anfang immer scannen. Gibt es auch noch ein paar Belohnungen für. Und wichtig ist halt am Anfang das Geld. Alles verkaufen, was wir haben. Gucken, ist hier noch ein Tier? Da hinten. Ja, Tja, gar nicht geklappt. So. Eine Spezies fehlt uns noch, dann wird... Ach, zwei. Hm, super. Dann gibt's ein paar Naniten. Aber sobald wir ein paar Eier finden... ...stellen wir uns die Naniten einfach selber her. Kohlenstoff, das ist doch... hm, super. Nein, die Waffenladung ist alle. Oh, das ist jetzt aber gar nicht gut. Für die Fahrt, brauchen Kohlenstoff, um Kohlenstoff herzustellen. Oh, uh, natriumreiche Pflanze, das war gut. Die werden wir uns erstmal holen. Da ist noch Sorg. Oh Gott, wo ist die? Oh, in der Höhle, da habe ich jetzt gar Nerv drauf. So, Steine geben leider gar nichts 200 so ist ja gut wenn wir die anderen beiden Tiere noch finden würden So gleich wieder am Schiff. Nein, schon wieder alle. Ein bisschen ärgerlich. Das brauchen wir fürs Raumschiff. Uh, da war noch einer. Übersieht man ganz schön leicht. So, das kaputte Schiff. Und Sauerstoff. Das ist ja cool. Ah, haben wir schon abgeerntet. So. Schauen wir mal. So. Ist auch repariert. Startdüsen. Ja, das glaubt der, was ich gerade machen will. Ja, brauche rein weiß ich auch. Hm, hm, hm. Ah, Entschuldigung. Ja, eine Metallplatte. Können wir gucken. Wir haben 105. Das reicht leider. Und setten wir uns jetzt einfach die Sachen schon alle multipliziert also dupliziert, das meine ich. So. Wie viel 50 brauchen oh, wir? Reicht nicht, war ja klar. Wir brauchen für Riedstaub. am anfang braucht man alles dann braucht man gar nichts mehr und können auch über den Dra nachdenken noch ein paar fabriken auf den verschiedenen planeten aber auch mal gar nichts mehr sammeln und so das haben wir die nehmen wir wieder mit aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen für weil wir bestimmt wieder eine metallplatte für irgendwas brauchen also sehen wir vor sich mal welchen mit. So. Noch einmal repariert. Jetzt haben die natürlich auch gleich alle keinen Treibstoff. Kehre zum Schiff zurück. Werden wir machen. So. besten. Oh, wir haben nur 25%. Wir landen mal hier gar nicht auf dem Planeten. So, was nicht mal von mir entdeckt? Warte, warte, warte. Ach, das ist ja langweilig. Hohe Wächteraktivität, hohe Wächteraktivität. Oh, Aktivität? Na, ganz prima. Also wir sind nicht die Ersten hier im System. Ich hätte wenigstens gedacht, dass wir irgendwo hinkommen, wo noch keiner war. Die Sicht ist katastrophal. So. Gibt's hier denn eine Raumstation? Hm. So, was will er jetzt? Ah, die ganzen Systeme testen, ja, reicht ja jetzt. So, als nächstes. Gib uns eine Aufgabe. Gucken, ist es die Weltraumanomalie oder eine Raumstation? Gar nichts vermeiden. Haha. <lacht> so, gucken, wo wir hinkommen. Also ich hätte eine Raumstation jetzt besser gefunden, aber naja. Wir haben auch noch nichts, was wir verkaufen können. Hier Süßwurzel. Na, die Kristalle geben wir gar nichts. Oh. Wir müssen ein bisschen Plunder sammeln. Paradiesischer Planet, keine Wächter, das ist auch schon mal gut. Müssen wir bestimmt erstmal unser erstes Gebäude da hinsetzen, War nicht weiter schlimm, das machen wir dann einfach. Und später späteren Verlauf können wir da ja vielleicht dann auch noch eine richtige Basis hinbauen. Auf jeden Fall, wenn man bei Impulsantrieb ins Menü geht, hat das Raumschiff hinterher echt den Beat, als hätte heißt es Parkinson. Einmal drehen. Bremse mit S ab. Ist nicht abgebremst. Wird reingekachelt. Oh Gott, sind wir weit weg. Oh, uh, da ist ein Gebäude. Wenn wir Glück haben mit Plattform Das spart uns. Oh, uh, das ist ja schön. Das ist doch schön. Ja, da hinten ist natürlich keine Landeplattform, aber hier ist eine und ich glaube, da war auch Natrium, oh, da ist so etwas für ein verdichteter Kohlenstoff oder Sauerstoff. Mal gucken. Ah, falsche Tasse. Also. Jetzt müssen wir da noch hinlaufen. Also wo will er hin? Da will er hin. Auf jeden Fall bleiben wir hier stehen und sparen wir den Treibstoff. Also das hat auch schon mal besser funktioniert. Eigentlich brauchen erst ein, zwei Upgrades. Ist zwar ein paradiesischer Planet, aber... Gelber Fußboden. Geht ja mal gar nicht. Der hat eine die Pflanze. So. Was ist das hier denn? Ja, dann gehen wir halt erst rein. Da müssen wir rein. Ah, und der Boden hier leuchtet eigentlich nachts, oder? Sauerstoff. Leider nicht. Kohlenstoff, ich kann nicht lesen. Die gibt Sauerstoff. So. Ist hier denn irgendwas, wo. Hm, da hinten irgendwo. ernsthaft es ist genau hier so gleich wieder 3000 bekommen einmal speichern oder auch nicht ja so Uh, so so wollte jetzt hier eigentlich ach das da gucken was bekommen wir Kommen wir überhaupt irgendwas kein Treibstoff wir auch bald nicht aha chromatisches Metall das ist ja noch schlimmer. uh können endlich graben. Da. So. So. Einmal Chile und zwei Rohre. Chile und zwei Rohre. Zwei. Chile. Was will der denn? So, jetzt können wir den herstellen. So, Mal gucken. Hier war doch eben. Hier war doch. So. Ach, 100, dachte War ein bisschen sehr weit. So, bisschen Geld. Lass dich scannen. Mensch nicht so da ist das gebäude wo ist unser das unser schiff kann man ja mal dahin gehen aber ich habe gedacht hier ist vergrabene technologie wie sehr weit weg Ja. ja dann gehen wir jetzt erstmal zu dem gebäude vielleicht gibt es da irgendwas schönes und am besten hier jetzt auch mal umscannen den kohlenstoff stickstoff sammeln und Kupfer sollen wir sammeln, aber... Muss noch mal gucken, ist das hier überhaupt in der Nähe? Silber. Gut, ach du, das ist aber weg. Ja, das suchen wir gleich auf dem Weg. Immer schön scannen am Anfang. Wenigstens klein bisschen Geld. Dem nach vorne hechten hat schon mal besser funktioniert, so da gibt es Sauerstoff. Das ist sehr wichtig am Anfang. Nichts drin. So ein uh, Gele, das war auch gut. Zwar gerade hergestellt, aber naja. Lebenserhaltung Gut. und es ist kein Gebäude. Neuen speicherpunkt ah, scheiße. Gut, dann werden wir jetzt mal das Kupfer noch schnell sammeln gehen. Müssen wir mal gucken. Ist irgendwo. Oh, uh, so ein Beutel. Ich glaube der ein bisschen Geld. kürbisknollen können wir am anfang auch erstmal verkaufen zum glück haben wir direkt bei so einer station geparkt da gibt es eigentlich auch einen händler den wir anquatschen können auch wenn er uns natürlich nicht versteht sauerstoff das war gut der planet ist wesentlich besser für den anfang geeignet Kann man nämlich gut sachen sammeln Guck mal, 1000. Also da ist unser Schiff. Denn da von davon ist Paraffinum. Silber. Silber. Oh, so viel Silber. Silber. Guck mal, 700. Nennen wir das. Das war jetzt zwar ein bisschen laufen, aber... Auf dem Weg dahin sammeln wir halt noch ein bisschen Sachen. Ich hätte auch eigentlich gedacht, es gibt viel mehr viel vergrabene Technologie hier auf dem Planeten. Aber irgendwie habe ich noch keine gefunden. So, die Wasserstoff brauchen wir fürs Raumschiff. So, aber als erstes brauchen wir jetzt das Kupfer. Oh, hoffentlich ist da auch genug Kupfer. Hm. Ah, geht ja doch. So, Sauerstoff. Wenn nicht, müssen wir das so vermehren. jetzt lernen wir gleich eine Sprache. Also, wir erinnern uns dran. Wir schießen uns ins Gehirn. Dann lernen wir ein Wort. Wow. Unser erstes gelerntes Wort ist Das Gagwort für Gag. Super. Kohlenstoff. Kohlenstoff immer gut. So. Oh Gott, ist das noch weit weg. Schön sammeln. Laufen. Ja, das müssten wir jetzt noch hinkriegen. Geht auch da hoch. So. Oh nein, nein, nein. Oh, oh. nein, nein, nein, nein. Oh Gott. Wir bauen hier ein hin. Hm. Prima, wir kommen da jetzt wieder hoch. So. toll so, ist jetzt das Kupfer hin? Aha, wir haben es gleich geschafft. Und wie viel ist es? Ja, ja, ist ja. ja. Wir fahren das mit kleiner machen. Nee, das war so. Gucken, dass wir auch genug zusammenkriegen. Aber es scheint ein schön großes Feld zu sein. Aber sie die Kartpulver, da können wir nachher Glas draus stellen, ist jetzt voll uninteressant. Und da braucht man ja einfach nur nach unten buddeln. So, wir werden am besten das ganze Kupfer mitnehmen. Erstens könnten wir es verkaufen, aber wir können auch chromatisches Metall noch genug draus machen. Und das brauchen wir am Anfang für fast alles. Da werden wir das jetzt hier erstmal alles mitnehmen. Hm. Eine sehr große Ansammlung. Haben wir richtig Glück gehabt. Dann genau zu der richtigen gelaufen so alles mitnehmen aber noch so auch umlaufen ein bisschen Oh, echt schön große Ansammlung. Die Waffenladung ist bestimmt gleich leer, aber naja. wir uns das duplizieren und erstmal ein bisschen Geld machen. Oh, Waffenladung leer. Hm, hm, hm, was nehmen wir? Wir ja, was die Kartpulver. Wir sehen dann auch gleich sehr gut wie viel kupfer uns das gebracht hat da wir ja null hatten und später müssen wir im Ei ein bisschen auf Asteroiden schießen ein bisschen Gold sammeln für die Solarzellen für den Strom alles hat ja noch Zeit schon wieder aufgebraucht sehr sehr viel Kupfer aber gut unser Minenlaser ist auch noch nicht verbessert es dauert alles am Anfang noch ein bisschen Stimmt gleich ein bisschen weit weg. Gucken ob wir überall drankommen von hier aus. Ah. Ja, Schaut wieder alle. Jetzt haben wir den Schmetterling verarscht. So gleich haben wir es. Das werde ich auch noch am Anfang in den Videos schon wieder alle. Ja, für da brauchen wir Bin lassen. Wenn ich später noch sammeln muss, dann Wenn wir es einfach rausschneiden. Ist ja kein Problem. So jetzt haben wir das ganze Kupfer gesammelt. Mal gucken wie viel wir haben. 1.183, das ist doch gut. So, hier, die können wir direkt erstmal verhökern. Die auch. Stickstoff braucht keine Sorge. So, dass hier die Karpulver, da keinen Platz haben, ist auch erstmal weg. So. Wo war jetzt unser Schiff? Da ist eine Spezies unentdeckt. Ein Schmetterling. Gebäude. Haben wir denn geparkt? Oh, nein. Lass mich scannen. So. Sechs von elf haben wir gefunden. Wo ist unser Schiff? Ha. Oh. Metallfinger, oh Gott. Da müssen wir aber hin. Das passt sich, da steht ein Gebäude. Und unser Schiff. Gehen wir da mal hin. Die können. Die geben sehr viele Ressourcen. Und unterschiedlich. Manche geben Gold. Also müssen wir mal sehen, was sie uns geben. Oh, naja, haha. Oh, oh. Ich bin fast schon wieder reingesprungen. Gott, wo ist denn der? ach nee. Ja, das Jetpack ist am Anfang, wie soll ich sagen, für einen Arsch. Oh, jetzt muss ich da hoch, ey. Nein. Oh, echt jetzt? So. Da ist er mit Teilfinger irgendwo. Hier sind sie super selten. Ich bin, weiß auch nicht. Also der Schimmel, der taucht immer wieder auf, wenn man sich eine Basis hinbaut. Aber gut. was Die bringen ja gar nichts. Werden wir jetzt einsammeln. Dann kann man das einfach... Später kriegt man das schneller. Jetzt überhitzt gleich unser Laser. Mal gucken, dass wir das in dem Bereich halten können. Dann ist er schneller. Ist aber sehr schwer. In dem Bereich zu bleiben. So. Jetzt haben wir auch Gold. <lacht> Wovon ich vorhin gesprochen habe. Für die Solarzellen. Oh Gott, Der überhitzt aber sehr schnell. So. Zum Glück haben wir hier auch keine Wächter. Uran können wir direkt fürs Raumschiff benutzen? Oh, war wow, auch fast überhitzt. So, drei noch haben wir auch richtig gut Ressourcen schon bekommen am Anfang. Ja, mal gucken, dass wir hier nicht überhitzen. Oh, nee, alle. Hm. Das muss wir am Anfang auch immer gut im Blick behalten. Dass wir genug Ressourcen haben für den extra -Anzug Und für die ganzen... Multi-Werkzeugteile. So, einen noch mit Gold. Und so. Was zum Ah jetzt? So. Ich werde uns jetzt zurück zu unserem Raumschiff bringen und wenn wir in der nächsten Folge uns das Metall herstellen und sehen, was wir noch machen müssen, höchstwahrscheinlich den Basiscomputer wahrscheinlich dann hinsetzen, hier einen Fußboden, vier Wände und so, dass es aussieht als wäre es ein Gebäude, dafür bleiben wir da auch stehen, wie gesagt wegen Treibstoffkosten, die sind am Anfang noch hoch, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.